Heute zeige ich meine Routine als Aktieninvestoren im Alltag in Minutenangaben, indem ich dich durch meinen Tag führe. Insgesamt brauche ich 20 Minuten am Tag, weil ich es mir gut organisiert habe, glaube ich. Die meisten Menschen beginnen mit Investierung nicht, weil sie nicht wissen, wie. Ich bin inner, ich investiere in Aktien. Das vierte Jahr. Abonniere meinen Kanal und vergiss die Glocke nicht und ich fange schon gleich mit Erzählen an, wie ich in meinem Alltag als Familienmensch meine Investierensgewohnheiten integriert habe und praktiziere. Ich investiere in Aktien. Für mich ist das ein von den leichtesten Finanzinstrumenten, um Geld zu verdienen. Das Investieren ist eine Reihenfolge von Schritten. Das Ding ist, dass ich da drauf gekommen bin, nachdem ich den Prozess erlernt habe und verglichen mit Kochen, Gärtnern, Autofahren, Musik machen also kurz gesagt, das Rezept plus Zutaten plus Wiederholung der Übungen gleicht Ziel erreichen, Renditen. Und ist bei mir wie ein, wie ein Kreislauf. Und es gibt keine überflüssigen Bewegungen, die nicht auf mein Ziel einzahlen. Und das ist irgendwie logisch. Ich beginne schon morgens im Bett meine Kurse zu checken. Wer erfolgreich investieren will, braucht eine Überzeugung, so ein Glauben dafür. Und ich liebe es einfach. Ich denke, die Fühle ist wirklich ein von Geburt an gegebener Lebenszustand für jeden Menschen und ich nutze mein Recht. Ich wache morgens gegen 6 oder 6.30 Uhr auf. Ich trinke das Wasser und danach eine Tasse Kaffee und dann öffne ich meinen mobilen Broker und check meine Kurse. Da die Börsen in den unterschiedlichen Zeitzonen sind, und gibt es dementsprechend andere Schließzeiten. Nachbörsliche Nachrichten mit den eventuellen Auswirkungen. Der Aktienmarkt ist wie eine Diva, mit Launen halt. Ich schaue mir meine Alarme an, entsprechend nach der Strategie und meine Strategiebücher <lacht> übernachten auf meinem Nachttisch manchmal, damit ich gleich morgens die Prüfung vornehmen kann. Als je nach der marktsituation dazu kurz meine strategie habe ich einfach schriftlich in diesem büchlein nach dem gründlichen recherchen abgelegt danach die berechnungen erstellt also kalkuliert und brauche nur reinzuschauen um zu entscheiden was zu tun ist also mein blick auf den chart beim mobilen broker auf dem iphone in die Bücher, zeigen die Werte an und ich bin sofort im Klaren, wo ich stehe. Darauf gehen zwei Minuten und danach mache ich mich fertig und meine Tochter. Sie ist ein Mensch mit angeborenen Handicap und bedarf Unterstützung. Ich fahre meine Tochter zur Arbeit, insgesamt darauf, Gehen zwei Stunden Zeit. Unterwegs im Auto höre ich mir gerne meinen Aktienpodcast an. Den bietet mir mein Broker kostenlos. Ohne Aktien wird schwer. Ist mein Podcast. Hier im Slide blende ich dir das ein. Ich nutze einfach meine Zeit und ich höre zusätzlich Affirmationen über Erfolg. Geld, fühle auf allen Ebenen und bin meistens fokussiert auf meinen Arbeitsabschnitt. Zu Hause angekommen, mache ich mir erstmal ein Frühstück. Manchmal ist Spaziergang mit dem Hund drin. Oder je nachdem auch Fitness, ich mache gerne Stretching, bevor ich mich an meinen PC setze und meine Arbeit mache. Ich arbeite seit 2016 online. Online-Business aus Marketing und Erstellen von Infoprodukten. Ich mache Online-Hypnose und deswegen arbeite ich selbstständig und oft am PC. Ich habe die maximale Automatisierung, so wie ich wollte, kann mir meine Arbeit gut einrichten und ich muss sie aber auch umsetzen. Also Organisation und Disziplin enthalten intrinsische Motivation zum Schaffen. Es ist in mir drin und ich nutze die Suggestion, Selbsthypnose, die mir zusätzlich viel Boost geben. Wobei... Vor vielen Jahren habe ich meine Lebensvision aufgeschrieben. Das Thema ist vielleicht für einen anderen Vlog oder Video. Und ich verwirkliche aus meinem Leben nach und nach die Bereiche, so wie ich es mir vorgestellt habe. In meiner Lebensvision gibt es zwölf Bereiche und das ist gut zu wissen. Zum Beispiel, wenn man am Tag nur einen Bereich erfolgreich bespielt hat, dass, ähm, dass das in einem Kreislauf mit anderen sich befindet und auch die restlichen Bereiche positiv auswirkt. Das macht mich einfach zufriedener. Deshalb wirklich vielleicht auch ziemlich selbstzufrieden und überzeugt. Das ist auch mein Mindset-Geheimnis. Die Denkweise macht den Menschen und seine Gedanken sind die geheimnisvolle Kraft. Ich bin eine Hypnotiseurin und nutze die Ressourcen vom eigenen Unterbewusstsein. Ich teile sie mit anderen Menschen auch, ich schreibe und veröffentliche die Affirmationen kostenlos auf meinen YouTube-Kanälen, auch über Geldglaubenssätze. Das passt. Nutze auch du gern meine Affirmationen. Ich verknüpfe sie in der Videobeschreibung. Workprozess: Ich recherchiere und mache meine Kalkulation am Tage oder abends, je nachdem, wie ich es mir einrichten kann. Die Kalkulationen sind nicht schwer. Dann die Strategieschritte sind ganz deutlich und vor allem, wenn man das schon mal gemacht hat, ist eine Wiederholung ein Kinderspiel. Ich justiere meine Order entsprechende Strategie, überprüfe die Schritte nach meinem Planer, den ich in einem oder einem anderen Video schon mal gezeigt habe. Ich blende hier noch die Videos ein und das erleichtert mir meinen Kopf. Manchmal neben den Infoprodukten schreiben Erledige ich die Dinge, die zum rationalen Leben gehören. Zum Beispiel, wie heute, vereinbare ich beim Geigenbauer einen Termin. Der Grund ist, dass die Geige meiner Tochter angeschaut werden muss. Sie spielt in letzter Zeit nicht so ideal. Oder heute investiere ich in Kryptowährungen. Hier bin ich gerade dabei, Bitcoin bei Beinen zu kaufen. Und dafür, fürs Investieren, Kalkulieren und Optimieren der Strategie, nach dem Rechten gucken, sozusagen. Darauf gehen 15 Minuten. Meine Schritte trage ich in mein Finanzjournal ein. Also wenn Sie mit Investitionen zu tun haben, dann schreibe ich mir das ganz kurz auf. So kann ich auf dem kürzesten Wege und in einem Blick meine Geldbewegung überwachen und erfassen, bis ich einmal im Monat in meine Vermögensübersicht eingetragen habe und alles, was aufgeschrieben ist, muss ich nicht mehr im Kopf behalten. Denn ich nutze das System der Reichen und weiß genau auf den Cent, wie viel Geld ich als Vermögen besitze. Ich möchte ja schließlich auf eine Million kommen. So kann ich immer abziehen, was ich schon erreicht habe. <lacht> Danach kommt ein Abschnitt vom rationalen Leben. Mittag zu bereiten. Und dann kommen die Kinder, die brauchen Aufmerksamkeit. Das Miteinander finde ich ganz, ganz wichtig. Ich wollte immer Einfluss nehmen auf die Werte und Entwicklung meiner Kinder, das Bedeutet an einer Stelle auch Opfer bringen, an anderen Stelle auch die Vorteile genießen. An dieser Stelle möchte ich dir ein ganz tolles Buch verraten, das ich vor fünf Jahren ungefähr gelesen habe, von Timothy Ferris, Vier Stunden die Woche. In diesem Buch geht es um ein System, das so automatisiert ist, dass man nicht für ein Unternehmen arbeitet, sondern das System von Unternehmen ist so automatisiert und arbeitet für den Menschen. Deshalb auch vier Stunden pro Woche. Der Mensch hat dies aufgestellt und schraubt halt an den richtigen Schrauben nur vier Stunden pro Woche und das Unternehmen läuft, also das Geldverdienen läuft. Ich habe mir dieses Buch auch mal auf mein Leben umgemust, umgesetzt und ich bin komplett digitalisiert und automatisiert in jedem Bereich, soweit es geht. Und ich brauche nur zu befeuern dieses System nach der Notwendigkeit. Und das ermöglicht mir mehr Spielräume für die Dinge im Leben, die für mich wichtig sind. Ich wollte unbedingt das Geld mit Aktien verdienen. Ich habe mir einfach gesagt, das muss doch einfach nur logisch sein, dass man dieses Instrument irgendwann erlernen kann. Komm. Und das habe ich gemacht. Das, habe ich, das hat nicht lange gedauert. Dazu gleich nochmal im Vlog. Und weißt du, in, ich denke in letzter Zeit so oft darüber nach, Warum bin ich nicht schon früher, so mit 20, 30 oder 40 Jahren Investoren geworden? Ich wäre jetzt schon Millionärin oder zumindest finanziell frei. Ja, ich hatte es einfach nicht vorgehabt. Ja, Entscheidung ist eine wichtige Sache. So, dafür, dafür also nachdem ich mich entschieden habe, habe ich einige Online-Kurse gelernt und eine Traderausbildung gemacht, Strategien erlernt, also einiges auch an Geld dafür investiert, wenn du wissen willst wie viel, frag mich in den Kommentaren, kann ich dir ehrlich schreiben und habe mich auf eigenen Weg gebildet zusätzlich, was auch jeder entschiedener Mensch tun kann. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Und das halb zu den restlichen Minuten und der Abendroutine. Am Abend mache ich meine Lagerbesprechung. <lacht> ich habe so ein Tagebuch selbst entwickelt, wo ich meine Erfolgsstruktur nachverfolgen kann. So, zum Beispiel habe ich in meinem Tagebuch, also in dieser Lagerbesprechung, ähm, Kapiteln wie Schluck den Frosch, das ist meistens am Morgens. Auch ich habe dann nicht immer Lust auf alles. <lacht> so, und dann beginne ich damit, dann schlucke ich den Frosch als erstes. Wofür bin ich äh, heute Morgen dankbar? Dankbarkeitsübungen sind äh, stärkende Bestandteile für jeden Menschen. Ein Tipp an der Stelle. Mein Geldvorhaben, heute werde ich... Punkt, Punkt, Punkt Gedanken... Und diese Sache ist nicht gut gelaufen, dass es auf die zweite Hälfte des Tages oder abends äh, bezieht. Wie habe ich diese Situation erschaffen? Und äh, diese Strategie hat bei mir nicht funktioniert. Das andere ist Erfolge des Tages. Das habe ich heute erreicht. Und diese Strategie hat bei mir funktioniert. Das habe ich heute gelernt. Und dann... Lagerbesprechung heißt wegen der Lösungssuche und der besten Ergebnisse. Darin ist Inspiration mit tollen Zutaten. So, und dann habe, wo ich worüber evaluiere, was mir gelungen ist und was nicht, was ich gelernt habe aus dem Tag. Und aus der Strategie. Und sowas bildet und stärkt eine super Gewohnheit im Investieren. Zusätzlich überprüfe ich mein iPhone, meine Kurse und eventuell Alarme, denn ich bin auf die höchste Rendite aus und das ist so, dass ich in den strategischen Schritten manchmal auch in einem stündigen Chart trade bis auf die einzelnen Kerze genau, um mehr Gewinne mitzunehmen. Dieses ist dann aus der Strategie heraus schon klar, wie das geht und das mache ich. Und es ist leicht schon im Plan für den nächsten Tag. Ich schaue, wie die Kurse sich entwickelt haben und vergleiche mit meiner Strategie in meinem Buch. Und ja, dann habe ich einen Feierabend. Oftmals klingelt dann mein Mobiler Broker, die Alarme gehen oder die order melden sich. Es gibt so stufenweise System, was ich nutze. Also meine Zeitbilanz, da drauf gehen am Abend drei Minuten. Dank meinem Mobilen Broker und einigen Tools, die ich nutze, kann ich das super automatisiert halten und von überall ortsunabhängig. Aus dem Hotel oder Wald oder vom Feiern. Was ich brauche, ich muss dafür sorgen, dass seit ich genug Geld überwiesen ist von der Hausbank zum Broker oder bei Kryptowährungen zu der Exchange, denn so geht das Investieren glatter. Am Abend mache ich Musik oder ich habe noch andere Hobbys, das zähle ich dir gerne in meinem nächsten Blog. Wenn das gut einschlägt, kann ich dieses Format auch noch aufnehmen. Wenn du mir schreibst, ob du diesen toll findest, das, dafür danke ich dir. Mich beruhigt der Gedanke, dass du es bestimmt früher schaffst, finanziell frei zu sein, weil du jünger bist und oder weil du meinen Kanal abonnierst und Strategie erlernst und loslegst mit Aktien investieren. Wenn ich du wäre, würde ich an deiner Stelle meine Videos nutzen. Ich stelle sie zur Verfügung, damit das jeder nachvollziehen kann und nachmachen. Ich nutze sie selber oft, denn die Tools, die abgefilmt und äh, hinterlegt sind und meine Weile nicht genutzt sind, kann ich mal auffrischen. Ich nehme sie auch für meine Kinder auf zum Nachvollziehen und zum Nachmachen. Schau in die Infobox wo die wichtigsten Dinge hinterlegt sind. Nutze sie. Abonniere meinen Kanal, like mein Video, teile es, kommuniziere als Erste. Ich möchte das Beste für mich und für dich. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis demnächst im neuen Video. Bleib im Profit.